Hallo meine Pokéfreunde und gucken zu einer neuen Folge von Susi Cube. Wir sind hier in der Special Welt, in der Geheimwelt Stängel und machen weiter mit S5. Gespensterjagd. Uh, sehen wir erstes mal Geister oder vielleicht sogar Buß. Sieht eher aus wie ein Geisterwald. Ich bin auf jeden Fall schon mal gespannt, was das für ein Level wird. Wow, Was bist du denn? Kann man den killen? Oh Kackt. Der, der kann mich ja killen. Aber kann man den. Ich kann ihn nicht killen. Okay, nein, lass wir ihn. Aber der sieht irgendwie aus, der, das Gesicht erinnert mich irgendwie an Marshall. Also das Pokémon, ich wisst schon. Und, und die Körper. Der, der Körper sieht aus wie so ein a und dann mit so, so ein Polo-Arm, Alter. Oh, ich immer mit Pokémon, ey. Sollte damit aufhören. Und der verfolgt mich! Okay, das erinnert mich jetzt irgendwie an Mario Galaxy, von diesem Shadow Mario, der einen immer verfolgt hat. Ich wollte eigentlich schon umbringen gehen. Ah, wisst ihr was, ich bringe mich nochmal rum, weil ich habe keinen Bock jetzt, während ich Game Over hab. Also, fast beim Game Over bin. So, ihr wisst schon, was ich meine, um noch weiter zu machen. Aber es ist auf jeden Fall interessant und cool. Es war blöd, dass man den noch nicht vorher irgendwann gesehen hat. Vielleicht in der letzten Welt könnte man ihn nochmal einführen. So zum Beispiel zum Zeigen, dass er noch nicht so schwer ist. Aber na gut, ich bin kein... Ich bin noch nicht im Mikler. Okay. Aber ich schätze mal, wir werden noch diese Folge und der nächsten Folge für das Spiel brauchen. Aber wir haben meisten. Oh, Kacke. Ja, er ist halt genauso wie der in Mario Galaxy. Okay, ich dreh mich einfach. Oh, so, jetzt ignoriert er mich wirklich. <lacht> oh nein, okay, ich hab nichts gesagt. La, la, la, la Weg hier, da ist ein kranker Irre, der macht mich nach. Was mach ich dagegen, nur... Help. Ach komm, das war doch kein Gegentreffer. Egal, hier ist ein Checkpoint. Ein Stern fehlt mir noch. Wow! Alter! Alter! Was ist denn das denn? Bruder! Ja, vielleicht merken wir uns, ich bin ein klein wenig aufgedreht. Sorry. <lacht> Falls das in irgendeiner Art und Weise nervt. So, da kommt der Geist wieder. Okay, sieht nicht so aus, als gäbe es hier irgendwelche. <lacht> blau blausterne hilfe oh, oh mein Gott, da! Der da! Der da! Hat's, der da! Hat's. Nein! Get in! Get in! Nein! Hilfe, <lacht> der Geist! Da ja, komm, da komm, Ja! Nein, der Geist hat mich doch bekommen! Warum bekomme ich denn nach dem Checkpoint kein Item mehr? Oder habe ich das bekommen, habe ich es verloren? Nee, ich bekomme einfach gar nichts mehr. Run, run, run, run! Okay. Oder krieg ich hier eins? Nee, ist eine Bombe. Also immer in andere Re Richtungen bewegen, weil sonst kommt der Geist zu ein und dann gibt er dir auf Mull. Und das wollen wir ja nicht, ne, nein. Das wollen wir nicht. Krieg ne. den Geist! Äh, ich meine, äh, das Schweiz, sorry. Äh, ah, Hilfe! Alter, jetzt komm Komm jetzt her, danke! So, du auch. Ich brauch noch wenig äh, Geld in meiner Sparkasse. Ich habe... Leben mehr. Ah, Hilfe! Oh. Ich brauche ihn Boah, das war voll gut gerade. Ich hätte ihn fast im First Try geschnappt. So Schwein. Komm jetzt! Ja, yes! So im Kreis laufen. Yes! Geh weg! Meine sind! Wow! Oh nein! Ich bin da kurz festgegangen! Okay, renn! Renn weg! Ja! Ziel! Boah, Alter, der Geist ist ne coole Idee, aber der macht mir schon wenig Angst. Schnell weg hier, machen wir weiter mit dem nächsten Special Level, ja. Yeah. Bin. Oh, up. Level up. Okay. Gut, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Level haben wir noch vor uns. S6. Oder 6, 7, 8, 9, 10, oder was? Ja. Okay. Niederschmetternd. Okay, da kann ich mir jetzt nichts. Dabei kann ich mir nichts vorstellen. Nee, sieht aber aus wie die ganzen anderen Bonuslevel, die wir bisher hatten. Oh, yeah. Also in den Welten. Was soll ich jetzt machen? Ach so, ich soll jetzt <lacht> killen. Fuck, da war eine Zeit. Oh, Mann, ihr habt es nicht gesehen, okay? <lacht> dead. Du bist auch dead. Hier leuchtet irgendwas. Blau. Hier ist was blaues. Ey. Da etwas blaues. Da. Hier. Ey, komm. Das kann doch jetzt nicht wahr sein. So, ist das jetzt überall hier so, oder was? Ich dachte jetzt, da wäre so ein Blaustern hat, versteckt. Nein, <lacht> ne, noch die Zeit mit, wenn du schon... Ja. Wow. Wow, bro, bro, bro, bro, chill. So, jetzt immer mal die Zeit mal mit. Dankeschön. Oh, der Chucky am Start, na du? Geh mal ja. ja, oh, ja. Bam. Aber der ist eigentlich nicht gut, so gut im Level, glaube ich. Einfach weil er so viel Zeit nimmt. Ist er? Oh Gott, Bomben, Bomben, Bomben! Nein, nein! Oh, oh, oh! Achso, ich kann hier wegstoßen. Das wusste ich gar nicht. Und war seit wann sind das Bombenleger? Hilfe. Wo bin ich hier gelandet? Und wo ist der letzte Stern? Wo, wo habe ich den zweiten Stern eigentlich her? Ich bin verwirrt. So, der ist tot. Ist er nicht? Ich hab gesagt, du bist tot, Junge. Du bist auch tot, habe ich gesagt. Hast du nicht? Hast du schwer? Raus! Geht doch. Oh nein, warte doch. Ja, ah, okay. Ziemlich kurzes Level, so wie die aus anderen Welten, aber immerhin kommen wir schneller durch das Game. <lacht> Balana, mehr Platz für neue. Ich habe ja auch Bock auf ein neues Game, Leute. Ich bemühe mich ja das Spiel so schnell wie möglich durchzuspielen. Das hört sich jetzt irgendwie blöd an. Also das hört sich gerade so an. Warte noch, es gibt noch ein elfes Level. Okay, hab ich vergessen, sorry. Aber das hört sich gerade, was ich gesagt habe, so an, als würde mir das Spiel keinen Spaß machen. Aber nein, das stimmt überhaupt nicht. Ich bin natürlich das Spiel Spaß. Und ich kann nicht reden, tut mir leid. <lacht> aber keine Ahnung, ich habe auch, auch wirklich Bock auf ein neues Game. Hätte halt so und let's play. Da hat jeder drauf Bock momentan, glaube ich. Und ich habe das nie gesehen, aber. Hier unter jedem Level ist immer so, so eine kleine Vorschau oder so, so ausgeschnitten. Ihr, was ihr man es? Das ist mir nie richtig aufgefallen. Also, ich habe es natürlich gesehen, aber mir ist es nicht wirklich aufgefallen. So, ja. Special 7, giftiger Sturz. Okay. 15 Sekunden? Ja, keine Zeit zum Umgucken. Let's go. Pokémon, let's go. Ach ja, äh. <lacht> gerade wo ich über Let's Go rede. Ich wollte ja mal Let's Go. Let's Play. Ja, <lacht> Aber, ja, das war halt so eine Zeit, wo mein PC noch nicht da war und, ja, hat eh keinen Bock mehr, hat nie keiner mehr Bock drauf und da Chris, also Chris Korb, kenn ich bestimmt, oder Xeramaboy, keine Ahnung, wie der das jetzt heißt. <lacht> da er äh, das eh schon äh, momentan am Display, und das sagt ich mir so, oh, ja, juckt doch jetzt niemand, denn, ja, das, das nervt mich halt bei diesem power aber, okay, vielleicht ist es besser, dass ich es gerade nicht mehr habe. So, aber habe ich nicht vorhin den ersten Stern schon eingesammelt? Ich bin mir verwirrt. Ach nee, das waren die ganze diese Zeituhren. Ne? Ja, ja, Warum kill ich den Gegner? Nicht? Der gibt mir Uhren. Ja. Auch egal. Machen Speedrun. Leute, Speedrun! Das geht, in, das geht auf speedrun.com ein, Alter. So krass bin ich. Woo! Woo! Hä? Wo bin ich denn da jetzt gestorben? Ich habe noch nicht hingesehen, aber ich dachte halt, ja, ich gehe da runter aus der Plattform, treffe den halt. Ich wollte nur kurz gucken, wie, weit ich schon, wie lange ich schon aufnehme. By the way, fast 10 Minuten. <lacht> Für die Leute, die keinen... Wow! Wow! Keine Leiste haben. Und mit einem äh, 2004... Äh, <lacht> <lacht> äh, äh, Media Player sowas gucken, keine Ahnung. Nee, selbst die hatten sowas. Das hat schon wieder gehabt. Keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, es ist okay. Lass mich in Ruhe. Okay, den ignoriere ich einfach lieber, weil ich. Oh. Ich habe hier gerade wirklich 15 Sekunden gewartet, ehrlich. Ich kann ihn jetzt nicht können Ich muss weg. Bruder, muss weg. Oh, du bist im Kick. Ja, bye. Ach komm, jetzt nehmen wir endlich! Ich hier weg! Wuhu, Hilfe! Ah, ich sterbe! Ich oh, hier ist endlich der erste Stern. Und weh, das ist jetzt irgendwie die zweite, dritte. Ach komm, ist das dein Ernst? Was ist das denn für ein Aids? Ich hab... Ich hab keine Zeit mehr. Die wollen jetzt endlich also noch... Coins sammeln. Alter, ich hab noch ein paar Sekunden. Ich brauche den jetzt. Ich brauche brauch jetzt das Ziel. Nein! Nein! Ich habe mir schon selbst umgebracht. Game over, guys. Aber ich weiß, soweit ich weiß, zählt der bin aber trotzdem noch, ne? Außer man geht Game over, Leute. Dann bis gleich. By Leute, direkt am Anfang des Levels kann man hier nach unten. Hier ist nur eine Bombe drin, also nicht öffnen. Und dann kann man, sollte ich hier weiß, ja. Das, ich, das musste ich nachgucken, weil... Wie kommt man auf sowas? Ich hasse sowas. Ehrlich. So, ich bin jetzt an dieser Stelle hier. Und habe mehr als 60 Sekunden. Also, ich denke mal, das sollte reichen. Um diese Passage hier halt zu, zu schaffen, zu erledigen, was auch immer. Ja. Äh. Ah. So, ich muss das Level mehrmals neu machen. Weil ich immer so kacke bin in diesem Level. Ich hasse einfach hier diese, diese komischen Physik. Vor allem hier sind überall, überall äh, durch ja, unsichtbare Wände, das wollte ich sagen. Überall sind unsichtbare Wände, ihr es mir gar nicht. Ihr müsst es mal selber spielen. Hier sind überall unsichtbare Wände und das ist so der Abfang! Wow! Ich habe so einen Fehler gemacht, aber ich konnte mich noch retten. Gut, sowas kann man als Angst dafür dann glaube ich aber eher äh, nicht. So. Jetzt gibt es hier nochmal so einen Ring. Okay, zweimal einen Level. Wieso nicht? Boah, Alter. Das ist doch so krank hier. Gib mir den du, Bum. Bum. Bum. Ja! Endlich zu Ende. Ich hab keinen Bock mehr. Schmeißt das Level aus dem Fenster und lass mich in der Ecke schmoren. Ihr hab keinen Bock mehr! Ja, ja, ja! Was ein super tolles Lied, ja! Okay. 1, 2, 3, 4. Okay. Also, wenn wir die 3 geschafft haben, sollten wir das Finale, die Grand Finale, freischalten. So, S8. Ein Lava-Level. Kanon des Schicksals. Oh Mann, wohl eher. Das Ende des Schicksals. Oh man. Oh Gott. Das erinnert mich an so ein Level aus... Mario Odyssey, glaube ich, war das, oder? Doch, Odyssey kam natürlich nach diesem Spiel raus, von daher. Wow. Da musste man doch auch für so Kugelwillis, so, so riesen Kugelwillis ausweichen. So hin und zurück musste man. Da waren auch überall diese Blöcke und die Google-Wenig haben das alles kaputt gemacht. Wisst ihr, du, was ich meine? Wow, dann nennt mich das. Hilfe! Und ich kriege manchmal so einen Boost davon, hab ich das Gefühl. Kann das sein? Warte, ich hab's gesehen. Uh, oh, dass ich das erstmal im First Try gesehen habe. Yay, ich glaube ich lerne dazu. I don't know. Warte. Okay, ich dachte der Vulkan, da wäre noch irgendwie um eine Plattform, aber war da nicht. Sorry. Wow, wow, lass mich in Ruhe. Nein, ah, Mann. Warte, wo war denn der Checkpoint? Oh, oh, wo war der Checkpoint? Oh, war der Checkpoint? Ah, hier, zum Glück, Lass mich in Ruhe. Nein, kippt erstmal um. Okay. Hm, hm. Weg hier, weg hier. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wow, nein, nein, nein, lass mich in Ruhe. Und... Das war's? Nein! Okay, Leute, ich werde mal ganz kurz nach dem dritten Stern suchen. Geil! Okay, jetzt fühle ich mich eigentlich ziemlich schlau, dass ich nicht ins Ziel gegangen bin, weil direkt hinterm Ziel gibt es den letzten Stern. Und damit haben wir das Level hier auch beendet. Nein, nice. nein, no, nein, no no, no, no, no. Vielleicht wird das hier sogar die letzte Folge. Ich könnte alles nur einpacken. Könnte. Heißt nicht, dass ich es mag. Aber ich werde auf jeden Fall heute, wo ich das jetzt aufnehme, einmal alles spielen. Bin bin auf jeden Fall schon begeistert. Es 9. Reise durch die Krypta. Die Krypta, die Krypta. Du, du, du, bu, du, du. Endlich mal wieder so ein Pyramid-Level. Ich liebe dir. Auch wenn das letzte, was wir hatten, ziemlich asozial war. Und das hier sieht auch so aus wie das eine, was wir hatten. Ich hoffe, das wird nicht so schlimm wie das, worüber ich rede. Okay. Interessant. Pussen. haben. Okay. Wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, hey, halt, stopp, ruh dich mal aus hier, Bruder. Oh, geil. Das ist natürlich ein einfacher Teil. Hm? Da kommt ja nichts. Wieso kommt da nichts? Ah, oh kommt da nichts. Dann halt nicht. Ich, ich, ich, mit dir das ist noch einer. weil auf den warte ich erstmal. So, was aber der kommt hier raus. Skull. okay so was gibt's hier. Münzen Münzen Münzen Münzen. unten Stern. Juhu, das war der zweite. nächster paar. Wow, warte. komplett sein buch ich gucke dich an. okay dann nicht. Back hier, hier, oh nein, oh nein, nein! Kommt er, kommt er? Er kommt nicht. Nein, ich... D nein, das wollte ich gar nicht! Da war sowas hingedrückt, weil ich keine Ahnung warum. Was ja, darf ich dir ja noch mal sammeln? Okay. Lass mich in Ruhe! You never take me alive! Ah! You yeah, never get me alive, ich kann einfach kein Engel, ich bin so dumm. Oh yeah. Puh. okay, nice. Also da unten? Ist das Ziel? Hab ich's richtig gesehen, das ist Ziel? Oder was war da? Könnte man theoretisch auch das ganze Level skippen? Oh, da war der letzte Stern. Okay. Ja, wieso nicht? So, weg mit dir, weg mit der und ah, da geht's. Obwohl wir schon alles haben. Es geht noch längst weiter hier, das. Le Boah, da hat der der, der, alter, der letzte von den von den vier, der ist einfach anders eingestellt. das also, da könnte ich jetzt durchforschen weil ich das perfekte Timing hatte. Hä? Ich habe ihn trotzdem gekillt? Okay. Aber nein! Der war einfach anders gestellt, ey. Bösen, bösen Fallen hier an dieser Pyramide, der Krypta. Der Krypta, der Krypta. Wow! Wow! No risk, no fun, am I right guys? Okay. Nanananana. Wir wollen hier weiter was kommt ab ah, als nächstes vielleicht ein power up das wäre zumindest ganz nah nice. okay ich glaube das war gut was ich gemacht habe Dann ja, geht in das level noch fängt mit dir so ist das ende ja was ja, habe ich denn da vorhin gesehen? Achso, so wahrscheinlich ein One-Up. Naja, mir dann auch egal, Wusch. Wir machen jetzt noch ein weiteres Level, ich sage, nur, dann lass das. auch wie du vorher das kannst doch ich ganz gut hin. Ja, ja wir haben noch oh, ein paar Minuten, haben wir noch. Ja, packen wir noch ein Level rein. Das vorletzte Level. Ah, ich weiß nicht, vielleicht habe ich das auch noch in diesem Fall. Vielleicht packe ich das rein. Ich dachte halt, die Level dauern alle mega lange, aber die dauern alle gar nicht mehr so lange Nein. Ich stell mich nur bei manchen dumm an. So, letztes nochmal das Level. Nicht nachlassen. Anscheinend. Oh, ist nochmal so ein kleines Bonuslevel, level oder? Was ist das denn ja? Warum gibt es diese Idee? Zum Beispiel den Geist und diese Idee die kommt nur einmal im ganzen Spiel vor. Wieso? Das ist so eine gute Idee, die könnte man mehrmals verwenden. Aber macht man nicht. Das verstehe ich nicht. Na, na, na, na, der Herr Glitzer. Das heißt, er hat einen Stern. Ich bin nicht, nicht dumm, das weiß ich. Schaff ich's noch? Schaff ich's noch? Jo, knapper geht's nicht, oder? Okay, weiter geht's. Hier, wo ist der zweite Stern? Zweite Stern, wo ist er? Wo ist, ist er? Hier ist er, ja. Hab's gesehen. Nein, das hab ich auch gesehen, aber da ist noch ein Geschenk. Oh, Mama. oh Gott. Alter, das, ist, das ist aber echt cooles Level. Find ich nicht? Ich finde schon. Oh nein. Ich muss sie alle killen oder? Oh Kacke, warum sagt mir das niemand? Ich dachte, die glitzern vielleicht alle oder so, oder? Was weiß ich. Du, du, du, du, du, du. Schnell! Hier. Na, schreibe ich nicht mehr. Ich dachte ich könnte das One-Up zumindest noch bekommen. Jetzt hat er gerade irgendwie lange geladen. Gedeihen tun. Dose. Bis ich gestorben bin. Okay. Warte, wo bin ich jetzt wieder? Oh nein, ich muss diese Passage nochmal neu machen mit dem zweiten Stern, weil ich verkackt hab. Sorry, Geise. No, no, no, no. What? Ich dachte, sie schafft den Sprung. Sorry. Mensch. Ich hasse das auch immer, wenn ich mir so meine Videos angucke und dann sehe ich halt immer so, wenn ich sage: So, wir kommen zur vorletzten Folge, so, wir kommen zur bla bla Folge. Ich weiß nicht. Ich meine, ich habe ja keine Ahnung manchmal, wann das die letzte Folge sein könnte und wann es halt nicht die letzte Folge sein könnte. Und irgendwie mache ich es trotzdem immer mal weiter. Und das weiß, das nervt. Also zumindest nervt es mich. <lacht> keine Ahnung, wie ich mich selbst erinnere, aber ja, ist möglich. Und ja, das war am besten nicht mehr passieren. Also ich werde es versuchen in Zukunft nicht mehr zu machen, weil mich bei so nicht sowas. Und bei so meine eigenen Videos, das ist ein bisschen blöd. Aber wir haben es durch! Haben alle Sterne im ganzen Spiel. 120! Genauso viele äh, gelbe Sterne gibt es auch in Super Mario 64! Ich Pro, okay? Und ein one up auch noch